ESO ist, wie ihr wisst, nicht nur ein Anbieter für Decoder, sondern macht auch ganz, ganz tolle Lokomotiven im absoluten High-End-Bereich. Und wir sind mega froh, denn gestern wurde wieder was ganz Besonderes angekündigt. Sie haben die Loks wieder neu angekündigt. Da sind ein paar Highlights dabei. Ein paar Wiederauflagen, wobei die natürlich auch absoluter Highlight sind. Das sind super tolle Loks. Ähm, können Sie mir was dazu sagen? Ja, also die k 77 ist tatsächlich wie eben hoffentlich ein Begriff als Großdiesel ähm, amerikanische Bauart für Europa. Wir haben die schon ein paar Mal ja auch äh, in den letzten Jahren produziert, aber immer wieder kamen Nachfragen und die waren jetzt doch die letzten zwei, drei Jahre ausverkauft, sodass wir uns entschlossen haben, die nochmal nachzuproduzieren. Da sind drei Wiederauflagen dabei, genauso wie wir sie schon das letzte Mal produziert hatten, mit exakt gleicher Betriebsnummer. So zum Beispiel die Cargonet, die eigentlich aus Skandinavien, aus Norwegen kommt, als auch die Lineas, die sich vorwiegend im Benelux-Bereich eben befindet, und äh, die Hector Rail, die mittlerweile auch fit in Deutschland zu finden mhm. ist. Also die gibt es jetzt wieder, genauso wie wir sie das letzte Mal gemacht haben, mit dem kompletten Technikpaket, mit Loksan 5-Decoder, Do Doppel-Sugar-Cube-Lautsprecher, lautsprecher äh, Powerpack und äh, getaktetem Rauch in vollmetall ausführen, wie man und, an anderer ja, Stelle also sagt. Ja. Die sind auch komplett lieferbar. Ab gestern um 9 Uhr, wie gesagt, haben wir angefangen zum ähm, Promoten das Ganze. Dann neben diesen drei Wiederauflagen haben wir vier, äh, die es schon mal gab, allerdings mit einer neuen Betriebsnummer. Für die Sammler zum Beispiel die graue ECR, die normalerweise eigentlich immer in Rudel in Anführungszeichen im BW zu finden ist aber auch eine HGK, die ja eigentlich gerade hier in der Gegend sehr bekannt ist, haben wir neu aufgelegt. Und äh, Crossrail und MEG, die sind also quasi bereits bekannt, aber mit neuer Betriebsnummer. Und zusätzlich haben wir dann noch drei komplett neue ähm, Farbschemata gemacht, die wir so noch nicht hatten. Das sind besonders ähm, ja, interessante Farbtupfer. Ja, definitiv. Also fangen wir mit der sozusagen unkonventionellsten an, das ist die Rail4Cam. Gehört heute zu CapTrain, ist aber sicherlich auch ein Sammelgebiet, was dem einen oder anderen Modellbahner interessiert und ist auch weit rumgekommen, die Lok. Dann haben wir eine ganz besondere in Pink von der Firma Freightliner für die japanische Container One. Das ist meine Lieblingslok muss ich gestehen. Also tatsächlich, bei den Damen bei uns im Büro kommt die auch sehr gut an, vielleicht auch aufgrund der Farbgebung. Ja, ist was Besonderes. Wir haben nicht viele von denen gemacht, aber ich persönlich fand, die sollten auch mal ein bisschen Farbe da reinbringen. Und wir haben ja auch die passenden Containerwagen eben verkauft. Und es gibt auch One-Container von ja. anderen, die man im Prinzip hervorragend dazu einem ja, Zug zusammenstellen ja. kann. Und dann letztendlich von DB Schenker haben wir diese grüne Climate Hero-Lokomotive gemacht deswegen, weil die im Vorbild mit Biodiesel oder halt mit CO2-neutral hergestellten Kraftstoff fährt. Ähm, wir haben jetzt zwei Tage Messe um, Herr Intermodellbau, kurzes Zwischenfazit? Also die Intermodellbau ist für uns natürlich eine extrem wichtige Messe, wir kommen auch immer gern nach Dortmund, obwohl es jetzt für uns dank der Brücke auf der A45 etwas schwieriger geworden ist, also der nicht mehr vorhandenen Brücke. Ja. Äh, gestern war die Hölle los, heute auch gut. Wir haben sehr gute Gespräche und die Leute sind meines Erachtens eigentlich ziemlich gut draufgekommen. Ja, haben also wir auch so das glaube, Gefühl. ich glaube, die Leute sind auch wirklich froh, aus dieser Pandemie-Geschichte offensichtlich der Vergangenheit angehört. Mhm. Und ich glaube auch, dass Dortmund im Messekalender eher einen wichtigen Stellenwert in Zukunft einnehmen wird. Ja, kann man von ausgehen. Auch aufgrund dessen, weil ja Nürnberg sich nicht mehr so entwickelt hat, wie es früher ja. mal war. Also ja. Und man sieht hier in der Halle, also fehlt ein Hersteller? Ich würde sagen nein. Also mir ist kein Großhersteller, ja. Serienhersteller bekannt, der fehlen würde. Ja, das heißt, die Endverbraucher werden hier eigentlich rundum glücklich versorgt. Alle Hersteller sind da. Es sind auch viele Händler in der Halle 7 zu finden. Ja. Also von daher ist für jeden etwas mit dabei. Und auch natürlich wunderschöne Anlagen. Also ich bin schon ein paar Mal äh, hier rumgehen. Ja, ich konnte ein paar Mal hier rumgehen, das einzige Mal Und äh, habe doch das eine oder andere gesehen. Ähm, also von daher, meines Erachtens lohnt sich die Messe definitiv. Für jeden Endverbraucher denken Sie auch. Also ich persönlich denke, wenn sich Dortmund für einen Modelleisenbahn-Fan nicht lohnt, dann wüsste ich nicht, wo ich ihn hinschicken sollte. Es stimmt, es sind alle großen Hersteller da. Es sind auch mal Hersteller aus dem Ausland, aus Italien oder Portugal da, die man sonst nicht überall sieht. Und ähm, auch die Händler werden natürlich versuchen, ähm, möglichst viel sozusagen Angebote zu machen. Und anlagentechnisch kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, weil ich bin noch nicht mal rumgekommen. <lacht> Gestern war es zu voll. Und lassen Sie sich auch nicht ja. vom Streik ab, abbringen. Also, ja. Dortmund ist, ist definitiv eine Reise. Ja, hier. schön zu hören. Dann äh, wünsche ich noch viel Spaß die nächsten zwei Tage, viel Erfolg und machen Sie weiter so. Dankeschön und danke fürs Interview. Gerne.